Die einzelnen Schritte leiten sich zum einen aus dem Handelsgesetzbuch sowie aus dem Gesellschaftsvertrag ab. Folgende Daten liegen vor. Die Firma Gartenglück KG ist Hersteller exklusiver Gartenzwerge. An der Firma sind derzeit die beiden Gesellschafter Manfred Müller komplementär und Manuel Mayer Kommanditist beteiligt. Die Komplementäreinlage von Herrn Müller beträgt zum 01.01. T0 250.000 Euro. Die Kommanditeinlage von Herrn Meier beträgt zum 01.01. T0 120.000 Euro. Die gesamten Einlagen sind zum 01.01. T0 in voller Höhe geleistet worden. Die Gartenglück KG verfügt zum 01.01. T0 über ein Eigenkapital in Höhe von 370.000 Euro. Im § 3 des Gesellschaftsvertrags ist geregelt, dass der Komplementär Müller Anrecht auf eine monatliche Tätigkeitsvergütung in Höhe von 3.000 Euro hat. Diese Tätigkeitsvergütung wird zwar monatlich ausbezahlt, geht jedoch zu Lasten des Jahresgewinns und wird als Vorababzug bei der Gewinnverwendung der KG vom Jahresgewinn abgezogen. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Jahresgewinn 100.000 Euro. Die jährliche Tätigkeitsvergütung für den Komplementär Müller beträgt somit 36.000 Euro, also 12 mal 3.000 Euro. Im § 4 des Gesellschaftsvertrags ist geregelt, dass jeder Gesellschafter, vorausgesetzter Jahresgewinn reicht hierfür aus, Anrecht auf eine Vordividende in Höhe von 4% auf die geleistete Einlage hat. Ausstehende Einlagen werden jedoch mit 5% dem jeweiligen Gesellschafter belastet. Die 4%ige Mindestverzinsung folgt der gesetzlichen Regelung. Für den Komplementär Müller bedeutet dies, dass er Anrecht auf eine Mindestverzinsung seiner geleisteten Einlage in Höhe von 10.000 Euro hat, also 4% von 250.000 Euro. Für den Kommanditisten Meyer bedeutet dies, dass er Anrecht auf eine Mindestverzinsung seiner geleisteten Einlage in Höhe von 4.800 Euro hat, also 4%. Von 120.000 Euro. Vom Jahresgewinn in Höhe von 100.000 Euro sind nun schon 50.800 Euro, also 36.000 Euro Tätigkeitsvergütung sowie 14.800 Euro Vordividende verteilt worden. Es bleiben demnach nur noch 49.200 Euro übrig. Diese restlichen 49.200 Euro werden nun im nächsten Schritt anhand der Regelungen aus § 5 des Gesellschaftsvertrags im Verhältnis 2 zu 1 auf die beiden Gesellschafter verteilt. Das heißt der Komplementär Müller erhält vom Restgewinn 2 Drittel und der Kommanditist Meier ein Drittel. Für das vorliegende Beispiel bedeutet das folgendes. Der Komplementär Müller hat einen Anspruch auf 32.800 Euro vom Restgewinn, also zwei Drittel von 49.200 Euro. Der Kommanditist Meier hat einen Anspruch auf 16.400 Euro vom Restgewinn, also ein Drittel von 49.200 Euro. Der gesamte Gewinnanteil, der auf den Komplementär Müller entfällt, Beträgt somit 78.800 Euro, also 36.000 Euro Tätigkeitsvergütung plus 10.000 Euro Vordividende plus 32.800 Euro Restgewinn. Der gesamte Gewinnanteil, der auf den Kommanditisten Meier entfällt, beträgt somit 21.200 Euro, also 4.800 Euro Vordividende plus 16.400 Euro Restgewinn. Der Komplementär Müller entnimmt die gesamte Tätigkeitsvergütung, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Den restlichen Gewinnanteil in Höhe von 42.800 Euro, also die Vordividende, sowie den Restgewinn belässt der Komplementär Müller im Unternehmen. Dieser Betrag in Höhe von 42.800 Euro wird seinem Kapitalanteil gutgeschrieben. Der Kommanditist Meyer möchte hingegen seinen gesamten Gewinnanteil entnehmen. Da der Kommanditist zum 31.12. T0 keine ausstehende Einlagen hat, darf er seinen gesamten Gewinnanteil entnehmen. Merke, nur die Komplementäre tragen zur freiwilligen offenen Selbstfinanzierung der KPG bei. Kommanditisten tragen lediglich in dem Fall zur erzwungenen offenen Selbstfinanzierung der KG bei, falls sie einen Teil ihrer Einlage noch nicht geleistet haben. Die Komplementäreinlage von Herrn Müller beträgt zum 31.12.T0 somit 292.800 Euro die Kommanditeinlage von Herrn Meyer beträgt zum 31.12.T0 weiterhin 120.000 Euro. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen das Schema der Gewinnverwendung bei Kommanditgesellschaften ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV trat finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.